Was hast du auf dem Herzen? Bist du unsterblich verliebt, aber er will nichts von dir? Machst du dir Sorgen um deine Kinder oder dein Familienleben ist nicht mehr so schön, wie es einmal war? Du bist nicht alleine. Eine Kartenlegerin wartet jetzt auf deinen Anruf und sie freut sich schon. Klicke auf den Link unter dem Video. Jetzt gleich. Warte nicht auf ein Wunder. Nimm dein Leben wieder selbst in die Hand und vertraue in die Liebe. Klicke jetzt gleich.